Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge von SimCity 4 Deluxe. Ja, wir haben hier noch ein paar kleine Verkehrsprobleme. Ich sehe gerade hier... Oh, es hat sich... Habe ich das alles gelöscht letztes Mal? Hm, weiß ich nicht. Dieses Haus sieht jeden Tag mehr und mehr wie eine Baracke aus. Wenn sie sich dieses Haus nicht bald... Was? Wenn sich an diesem Haus nicht bald etwas ändert, werde ich wohl umziehen müssen. Oh. Das äh, ist richtig, ja. <lacht> Vom Niklas. Geschäftsführer. Sim rausschmeißen. Neues Haus, du, du bist da irgendwo da oben Geschäftsführer, nicht wahr? Ähm, dann kriegst du das da. Ja, unzufrieden mit Nachbarn ist ja jetzt aber auch kein Problem. die Lebensbedingungen denkt. Ah, dann äh, fahr mal hierhin. <lacht> Auto gut, okay. Er kommt schlecht mit den Öffis dahin. Aber eigentlich haben wir doch jetzt ein gutes U-Bahn-Netz geschaffen, oder? Also, würde ich schon sagen. Hier oben könnte man noch eine U-Bahn-Station bauen. Ansonsten sind wir doch gut angebunden, oder? Also, würde ich jetzt sagen. Okay, wie kriege ich denn euch... Ich kann das ja auch einfach upgraden hier. So, baut los. Ihr möchtet immer noch Wohnungen haben. Das ist unglaublich. Obwohl hier noch welche frei sind. Unglaublich. Energie ist so langsam an ihren Grenzen. Wie viel produziert denn das Ding? ist produziert, glaube ich, plus 9000 oder eigentlich nur 7000. Achso, wir haben ja das noch dabei. Stimmt, wir könnten ein Atomkraftwerk machen. Ja. Das Müllheizkraftwerk. Ja gut. Ja, genau, das wollte ich mal kurz gucken, wie es sieht es mit der Wasserverschmutzung aus. Die, sie geht so langsam wieder hoch, das heißt, die reichen schon gar nicht mehr. Gut zu wissen. Die Luftverschmutzung wurde etwas geringer, aber ist dann auch wieder gestiegen. Das klingt natürlich nicht sehr gut. Winziges Wasser. Kann gar nicht sein, weil nirgends. Weil nirgends irgendwo. Ähm, Wasser fehlt. Das kann ja nicht sein. Hier, Wasser ist ja da. Oh. Hier, Eiswagen, genau. Die Challenge würde ich gerne nochmal machen. Reines, böses Eis. Da haben wir irgendwas Gutes gekriegt. Ich weiß es noch. Und es gibt, glaube ich, einen kleinen Bug bei der Mission. Man muss wirklich erst direkt stehen... Vor der Schule und darf dann diese Melodie anmachen. Oh nein. Habe ich, hab ich jetzt schon verkackt? Ich habe gedacht, Leertaste, wäre hupen. Oh. Oh. Probieren wir es. Oder es kann nur sein, dass vielleicht die Schule einen Defekt hat. Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. So, stehen. Melodie an. Alles klar. Nein, aufpassen. Halt, halt, halt, halt. Nicht, nicht aus der Map rausfahren. Noch zwei Schulhöfe. Okay. Wir dürfen jetzt eigentlich fast schon gar nichts mehr... Was haben wir jetzt gerammt? Oh nein, da stand ein Motorrad. Ups. Okay, wir nehmen am besten die Einbahnstraße dort oben. Oh nein, da stehen Busse. Ich halte mal lieber Abstand. Okay, gut. Zeit, bitte. Geht mir nicht auf den Sack. Sag mal, wo habe ich denn da oben eine Schule platziert? Um Gottes Willen. Den, Schulhof und dann noch einen. So, stehen bleiben, Melodie. Perfekt. Okay, jetzt nehmen wir den ganz am Ende. Hätte man eigentlich Autobahn fahren können. <lacht> Aber wir fahren einfach mal durch die Stadt. Ja, das stimmt, ich hätte, ich hätte eigentlich noch eine komplette Stadtautobahn hier reinpflanzen können. Das könnten wir eigentlich. Dafür habe ich doch, glaube ich, diese Allee gebaut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, dafür habe ich diese Allee gebaut. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich diese Allee irgendwann mal, wenn wir Geld haben, ersetzen zu einer Autobahn. Genau, ich glaube, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Aber guck mal, hier hinten ist nichts los. Es ist immer nur da was in, in der Stadt los. Das ist die letzte Schule. Das ist glaube ich eine ist das eine große Grundschule? Das kann gut sein. So, und an. Okay, was haben wir dafür gekriegt? Geheimbasis, okay. dachte, wir kriegen da irgendwas Gutes. Als jetzt kriegen wir da gar nichts. Oh. <lacht> okay, eigentlich haben wir ja da schon alle Missionen durch. Stimmt, Taxi haben wir. Verrücktes Taxi. Wissenschaftler ist spät dran. Ja, gut, wieso nicht? Ach du Scheiße, wo stecken wir denn mit dem Taxi? Wir haben noch Offroad. Ups. Ich dachte gerade, warum das Taxi jetzt gerade weiter? Ich habe aber nicht Shift. What fuck? Ich hatte gerade nicht Shift gedrückt. Komisch. Ja, hier habe ich eine Hupe. Sehr ja schön. Aber ich sehe gerade, hier ist noch ein kleiner Abschnitt ohne. Einbahnstraße. Wahrscheinlich plant man tatsächlich am besten mit Einbahnstraßen seine Stadt. Ist ja gerade keine Polizei da. Wir müssen den, glaube ich, jetzt zum Flughafen bringen. Jawohl. Hui, das Gefängnis ist schön beleuchtet. Aber jetzt sag mal, wo ist hier der Verkehr hin? Ist ja kein Verkehr mehr. Es fließt alles da oben lang. Ist doch schön. Ein Opernhaus. Jetzt ist die Frage, ob das was kostet. Ach Gottes Willen. Kosten, kosten. Nee, würde ich vielleicht noch einstecken lassen. <lacht> Ein Leichenwagen, Bürgermeister Limo Panzer. Ein Leichenwagen? Simlet Orange. Nee, das hatten wir schon. haben wir auch alles Giftmüllwagen, Gift für die Massen hatten wir auch schon. Okay, ne, dann haben wir ja eigentlich mal alles durch. Die Luftverschmutzung wird wieder höher. Warum? Landwert. Ich glaube wir müssen ein paar Wahrscheinlich, wir müssen ein paar Grünflächen hier reinpflanzen. Die Frage ist nur wo? So. Hm. Klein, klein, ähm, Wir könnten ja überall hier reingehen, wo noch nichts ist. Zum Beispiel hier. Das ist auch geil. Wie soll denn der da hinkommen? <lacht> ja, ein Spielplatz. Also wir haben natürlich auch grünflächen Flächen. grünen wird natürlich auch, das ist alles bereits belegt, ähm, auf diesen grünen Flächen wird natürlich auch äh, Bäume, werden auch Bäume gepflanzt. Hier oh, hätten wir noch bereits belegt, hier haben wir noch Platz. Hier hätten wir noch Platz überall. Hier genauso. Das ist alles voll. Oh, also ihr seht ihr ich reiße keine Häuser dafür ab. Sondern ich pflanze es wirklich nur da rein, wo es auch wirklich nötig ist. ich platziere Bäume und Parks so wie sie das wollen damit wir hoffentlich die Luftverschmutzung hier runter aber ich habe jetzt ja auch diese Verordnung jetzt mit drin bin mal gespannt ob die irgendwas macht vor allem was die denn macht wieder fast tausend simoleons nur für bäume ausgegeben das hier bleibt ja eh leer Die noch, ach, das sind alles Setzlinge. Ah, okay, das heißt, die müssen erst mal wachsen. Wie lange brauchen die? Bestimmt Jahre. <lacht> ach, das sind lauter Setzlinge. Ah. Ich verstehe. Industrie braucht Platz zum wachsen, echt? Oh ja, tatsächlich. <lacht> ähm ja. Bitte schön. <lacht> das hier rüber. So, jetzt habt ihr wieder Platz genug. Ja, die Energie kommt so langsam auch an ihre Grenzen. Ja, Luftverschmutzung ist wieder ein bisschen nach unten gegangen. Das sind die Parks, glaube ich. Und wenn dann die Bäume alle ähm, groß sind, dann wird das, denke ich, nochmal deutlich runtergehen. Hoffe ich zumindest. grünen wir hier ein bisschen die Autobahn rechts und links. Sehr schön. Okay, wir haben wieder äh, schon deutlich mehr in der Kasse als zuvor. Wie sie... Ja, winziges Wasserbudget. Wissen wir Bescheid. Maut ist fast gar nicht so weh, mir noch irgendetwas plus einnahmen Einnahmen Einnahmen Kosten kosten Kosten Kosten Kosten brutale Kosten <lacht> alles kosten und etwas Dampf ablassen nein das sind alles kosten das gibt mir gar gar nichts plus krass oha Verkehrsschreck legt Netzlahm. Sims schimpfen. Oh, da wieder mehr Geld ausgeben, oder was? Was ist jetzt? Neujahr. Und nur rote Sachen. <lacht> Frohes neues Jahr. Ja, dankeschön. Umweltschützerin... Äh, Flora-Fauna verlangt, dass die Stadt Bäume pflanzt und mehr Parks anlegt, um die Luft zu verbessern. Das ist äh, absolut kein Problem. Haben wir schon gemacht. <lacht> Luftverschmutzung. Krass hier. Ja, ich krieg die ja da nicht runter, oder? Becherrate niedrig, Niedrigschulniveau hoch, Krankenhausniveau hoch, armes Wohngebiet. Müll, gering, gering. Pendelverkehr lang, ja. Deshalb sollst du ja auch die U-Bahn nehmen. Was ist das eigentlich? Oh, aber das sind alles Kosten, oder? Einfach bloß äh, Attraktivitäten, die ich hinpflanzen kann oder bekannte Sachen. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Gewerbegebiet. Hat die Industrie da schon hingebaut? Fast. Ihr möchtet weiter expandieren. So, so... Dann gehen wir halt weiter. So. Genau. 1, 2, 3. Ähm, 1, 2, 3 zu so machen wir das Möchtet möchte dir nur schwaches ja okay. okay dann kriegt ihr hier schwaches ein doch noch mal angucken, weil ich glaube, hier, genau, möchtet ihr in die Industrie? Nein, möchtet ihr, Äh, Moment, ihr möchtet überall hin, euch ist das völlig egal. Jetzt ist... Es will nur noch... Jetzt will nur noch das Schwache. Was habe ich denn jetzt da gemacht? Na, dann kriegt ihr hier auch bloß den halben Bauplatz, würde ich mal sagen. So, mehr kriegt ihr nicht. Denn... Hier kommt wieder sowas rein und hier war vorne mein Fußballfeld. Was verbraucht denn so ein großer Blaser? Ja, es geht. Edeltanne. So, sehr schön. Die da oben sind immer noch nicht gewachsen. Nein, das sind immer noch Setzlinge. Wie sieht es mit dem Verkehr aus? F absolute Hölle. <lacht> Ich hab die doch hochgesetzt, Mann. Ach du heilige. Tja, was könnte man da machen? Das ist halt Stuttgart es ja, könnte echt Stuttgart sein. Gerade Straßen erstellst du, indem du klickst und die Maus bewegst. Halte Umschalt für eine Kombination Gerade- und Kurven gedrückt. Halte Steuerungstaste gedrückt, wenn du die Straße vorsichtig durch Berge oder an Küstenlinien entlangführen möchtest, um Brücken zu bauen bewegst du die Maus über das Wasser bis zum an bis zur anderen Seite der Mauszeiger zeigt dir den Weg okay wenn ich jetzt was wenn ich Shift drück Shift oder Steuerung ja nichts ich dachte eher oh, okay damit kann ich drehen konnte ich nicht auch irgendwie Okay. Was mache ich denn hier? Ich konnte die nicht künstlich in den Tunnel setzen, oder? Das geht erst bei äh, SimCity 5. Nee, geht nicht. Nee, okay. Ups, das ist ein wichtiges Wort. Die Einnahmen sehen jetzt wieder gut aus. Sagen wir, es kann doch nicht sein, dass ihr immer noch Industrie möchtet. Agrar möchten sie gar nicht, weil da wahrscheinlich... Becher feiern, Polizeistreiken, Kartoffelhausen. Echt so viel? Kriminalität? Ähm. <lacht> ähm. <lacht> ist es so klein? Hä? Was zum Teufel habe ich da gemacht? Strafvollzug? Polizei doch eigentlich mehr als genug. Hä? Flughäfen, Seehäfen, öffentliche Instandhaltung? Späude-Instandhaltung? Hä? Schulbus? Warum haben die nur so einen kleinen Einzugbereich? Einzugsbereich. Hat es gerade nie verstanden. Dafür haben wir jetzt einen Polizeiheli, oder? Ach Gott, das kannst du da alles noch machen. fallschirmspringen Polizeihubschrauber. Himmelschreiber. Sprühflugzeug. Oh nein! Oh nein! Nein, will ich doch gar nicht. Fallschirmspringer. Infiltriere Wu's Geheimtreffen. Ja, auf jeden Fall. Gott, wie steuere ich denn? <lacht> okay, langsam. E ist nach oben. Krieg mal hin. Wo muss ich hin? Dahin. Ja, okay, okay. Geh hin, geh hin. Aha. Okay, okay jetzt habe ich es zu Muss ich den da jetzt direkt da drüber abwerfen, oder was? Dann fliegen wir jetzt mal direkt da drüber. Ja. Jawohl. Dann landen jetzt erstmal 50 Millionen Leute. Die sind überhaupt nicht auffällig. Aber wow, ich krieg dafür nichts. Ich verarsche. Himmelschreiber. Ich liebe dich, Baby. Oh, ich bin bestimmt. Ja. Yeah. Okay. Machen wir mal Dr. Wu. <lacht> Wo ich denn dahin Dr. Wu, was, was, was, was, was ich denn da hinten? Da hinten sieht's doch niemand. V V O V, U Nein. da eh nicht alle von machen. Nur die meisten. <lacht> ja, Dr. Wu ist leider nicht ganz das geworden, was du dir vorstellst. <lacht> so. Wow, ich krieg dafür schon wieder nichts. Super. Schiff? benötigt Yachthafen. Benötigt Area 5.1. Ich kann Metallwahl. <lacht> Polizeihubschrauber. Ruhestörung. Dr. Wu. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Scheinwerfer. Ich krieg da nichts für... Zum Kotzen. Fluchtwagen, Taxi. Ne, was hatten wir vorhin? Was ich noch machen wollte? Taxi, Dr. Wu, genau. Dr. Wu hört sich doch immer interessant an. Was müssen wir machen? Müssen wir den auch auf den Flughafen bringen? Du hin. bringst sie zum Flughafen. Oh, das, wir transportieren eine Frau. Alles klar. Ich würde sagen, die nächste Querstraße gehen wir hoch. Ja, das ist eine XXL-Folge für euch. Habe ich es berührt? Ja. Berührt, aber fast keinen Schaden bekommen, das müssen wir es auch hinkriegen. Ich glaube, wir müssen nur noch geradeaus. wenn mich nicht alles täuscht. Ich kenne meine Stadt auch nicht ganz, 100%. Vor allem, wenn jetzt schon so viel los ist. Nein, wir müssen noch einmal rechts. Okay, fahren wir hier rechts. mal die Autobahn fahren. Vor allem sollten wir die mal erweitern. Ah, okay. Da ist unser Polizeiheli. Da ist anscheinend gerade irgendwas los am Flughafen. So. Was bekomme ich? Wenn ich jetzt nichts bekomme, dann mache ich nie wieder solche irgendein... Oha, das ist schon hart. Das ist echt mega hart, okay. Ich würde mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin macht's gut. Ciao!